Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und heute schauen wir uns eine neue Karte an, die herausgekommen ist und zwar gestern Abend und zwar ist dies die Niedersachsen 22 Karte, eine Karte, die habe ich sehr geliebt im 19er, jetzt ist sie zurück für den 22er besser als zuvor. Auf jeden Fall lassen wir uns das nicht entgehen, hier einen Rundgang oder einen Überflug und einen Überblick zu schaffen zu dem, was diese Karte zu bieten hat. Wir starten gerade hier, das ist nämlich da, wo wir in die Karte reinladen und zwar mit dem Blick direkt auf eine der BGAs, die hier auf der Karte verbaut sind. Wir schauen uns ein paar Aspekte direkt an und zwar gehen wir gleich erstmal auf die Kartenüberblick und zwar haben wir hier die Überblick auf die Karte und wir sehen, da passiert sehr vieles. Ich habe alles eingeschaltet, also alles ist an und wir können also sehen, wir haben jede Menge an grauen Pünktchen, die uns zeigen, wo was, äh, wo, wo was versteckt ist oder wo wir etwas finden können. Gut, also es handelt sich dabei natürlich um eine Vierfachkarte, also ist diese Karte nicht gemacht für Konsolenspieler. Auf jeden Fall das schon mal vorausgeschickt. Wir können auch sehen, trotzdem es eine Vierfachkarte ist, gibt es hier nicht die übergroßen Felder. Es sind eher so im mittleren im Bereich befindliche äh, Felder. Werden wir mal gucken, die äh, Größenanzahl hier, das haben wir hier einmal 10 Hektar, hier 12 Hektar. Das sind so die durchschnittlichen Größen um die 10, 12 Hektar. Dann haben wir natürlich ein großes oder zwei größere Felder. Da haben wir zum Beispiel dieses hier, das ist dann 22 Hektar mit einem Preis von etwas über eine Million. Dann haben wir auch hier nochmal 18 Hektaren. Das sind dann die größeren Felder, die hier auf der Karte zu finden sind. Aber im Großteil sind sie um die 10 Hektaren groß. Wir haben auch einiges an Grünflächen, die hier vorhanden sind sind auch alle so um diese ähm, Dreh rum zwischen 5 und 10 hektaren ähm, auf jeden fall hier eine gute auswahl an feldern hier kann man auf jeden fall ähm, einiges erreichen und zwar nicht im großen stil ist gedacht vielleicht für mittlere maschine für mittlere maschinen befindet sich natürlich in niedersachsen ist eine ziemlich flache karte ich sage nicht dass sie super flach ist sondern es gibt auch erhöhungen zu finden auf dieser Karte, das schauen wir uns dann gleich mal an. Das kleinste Feld, was ich gefunden habe, ist dieser Plot hier, das sind 0,2 Hektaren und ähm, das größte Feld, das hat man schon gesehen, das sind so um die 23 Hektaren hier in diesem Dreh. Ja, gut, wir können auch das, die Gemeindefläche kaufen, das sind dann 132 das sind dann 123 Hektar zum Preis von 338 Millionen. Ihr könnt also sehen, ziemlich viel Fläche ist das hier verteilt auf die ganzen Karte. Wenn wir uns als neuer Farmer einloggen, dann gehört uns im Prinzip nur diese Hoffläche. Die schauen wir uns dann gleich mal im Detail danach natürlich an. Das ist alles, was wir bekommen als ähm, Starthof in dem Sinne, wenn wir als neuer Farmer starten. Ähm, was auffällt hier, dass es insgesamt 18 vorgefertigte Hofflächen gibt, das heißt, das sind Flächen, das ist Grünland, da kann man also einfach einen Hof hin platzieren, gibt, davon gibt es 18 Flächen, die sofort gefertigt sind oder so gedacht sind, dass man sich da einen Hof aufbauen kann. Das sind kleinere, mittlere äh, Flächen, die einfach da ähm, eben freigehalten worden sind. Wir sehen natürlich gibt es hier Aufträge und zwar gibt es hier sehr viele Aufträge, da natürlich sehr, sehr viele Felder da sind. Wie gesagt, alle so in einem normalen Bereich, also nicht zu große Felder, alle so zwischen, das haben wir schon gesehen, zwischen 10, 15, maximal äh, 20, 25 Hektaren. Ähm, wir schauen uns den Aussaatkalender an, der Kalender ist auch Standard, also das ist im Prinzip nichts Neues dabei, das ist so wie eigentlich in dem Standardspiel enthalten ist. Ähm, schauen wir uns mal die Produktionsstätten an, die auf der Karte fest verbaut sind. Uns fällt auf, dass hier ziemlich vieles verbaut worden ist, aber Achtung, es sind dies hier zum Beispiel BB BBGA, Gas 2, BBgas. das sind also zwei Biogasanlagen, Biotech, Biotech 2, dann haben wir hier dann die normalen Produktionen, die Molkerei, die Schreinerei, die Getreidemühle, die Bäckerei. Und hier haben wir nochmal eine Gas-AG. Dann haben wir hier die Nordland-Biogas. Dann haben wir hier den Wollenverkauf. Haben, NDS, haben wir NDS Energie, Bio-N-AG. Dann haben wir hier den Holzverkauf, das ist eine Produktionsstätte. Dann haben wir Biogas Nord, Biogas Nord 2, das verbaut worden ist. Und dann haben wir hier noch die BGA und die BGA 2. Das ist also einiges, was wir hier haben an Biogasanlagen, die verbaut worden sind. Ich gehe davon aus, oder zumindest so habe ich das im 19. Jahr auch gesehen, dass im Prinzip wenn man vier oder fünf oder acht Höfe macht, dass jeder Hof die Möglichkeit hat, die eigene Biogasanlage zu besitzen. Das ist im Prinzip so wahrscheinlich die Idee dahinter, dass man eben sich nicht streiten muss, wer jetzt die Biogasanlage besitzt, sondern hier definitiv ganz klar, dass jeder Hof seine Biogasanlage haben kann. Was des Weiteren auffällt, ist, dass es extrem viele Kaufpunkte gibt, also Ladestationen, und zwar ist der Großteil Kalkstationen, also es gibt hier sehr sehr viele, fast überall ist irgendeine Kalkstation verbaut. Dazu gibt es eine, eine Futterkaufstation, hier einen Wassertrigger, natürlich die Tankstelle sind auch Kaufstationen, hier Kaufstationen für Wasser und Kalk, hier wieder ein Treibstofftank, das ist auf unserem Hof befindend. Kalkstation, überall sind Kalkstationen verteilt auf der Karte, das heißt man muss nicht zu weit fahren, um irgendwie Kalk zu holen. Getreidestation ist auch verbaut, da kann man Getreide kaufen gehen. Äh, wieder eine Kalkstation, eine Tankstelle hier unten. Also es gibt also keinen Mangel an Kaufpunkten für Kalk und es gibt zwei oder drei Kaufpunkte für Getreide und einen oder zwei Verkaufspunkte für Tierfutter. Daher schauen uns, wir uns mal den ähm, Verkaufskatalog an, also wir können sehen, dass standardmäßig für Weizen, also irgendwie 30 oder 20 verschiedene Verkaufspunkte bestehen, ähm, dann dasselbe für Gerste, Hafer, da haben wir drei Verkaufspunkte, Raps wieder die ganze Menge, Hirse auch, haben wir viele, viele Verkaufspunkte für die Standard Ackerfrüchte, dann Kommen wir zu den Tierproduktionen, also wir sehen hier, wir haben hier auch enorm viele Verkaufspunkte für Eier, das heißt, wenn ein Hof seine Eier verkauft, dass der Preis nicht an, für alle auf der Karte dann ähm, einsinkt und quasi nicht mehr rentabel wird, sondern es gibt verschiedene Verkaufspunkte und jeder kann einen guten Preis erwischen. Dasselbe mit der Wolle, da gibt es drei Verkaufspunkte, dann die Milch gibt es Verkaufspunkte, Hackschnitzel, Silage, alles das ist hier zu verkaufen. Also an und Verkaufspunkten mangelt es hier nicht. Also wir haben fünf Tankstellen da. Mehl kann verkauft werden, Brot, Kuchen, Butter, Käse, Stoff, Zucker, Honig, Müsli, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Rosinen, Raubensaft, Salat, Tomaten, alles kann verkauft werden. Also eine Karte, wo alle Produkte aus der Produktion verkauft werden kann. Das ist also eine Karte, wo man sich erstmal von Beginn an nicht kümmern muss, wer und wo was ähm, kauft oder verkaufen kann. Hier gibt es genügend, genügend Verkaufspunkte für alle möglichen Produkte. Ich habe hier natürlich schon das Pack von Umatana drin, das ist klar, da gibt es noch keine Verkaufsstellen, die muss man natürlich entsprechend dann selbst hinbauen. Das ist das Pack, was ich halt schon reingeladen habe, habe dafür natürlich noch keinen Verkaufspunkt festgelegt. Wir gehen mal zu dem Stadthof und sehen hier, dass wir das Hout Belleron Farmhaus hier haben, das ist dieses hier, aber hier unsere... Garage mit dem Pickup und natürlich dem Umkleidetrigger. Dann haben wir hier direkt daneben stehen natürlich die Hühnerfarm, also das Hühnergehege. Das sind 360 Hühner, das ist Standard. Das ist der Standardstall. Dann haben wir, wir sind ein bisschen strukturiert vorgehen, es ist nicht sehr übersichtlich. Okay, dann gehen wir hier außen rum. Das haben wir hier einen Kuhstall, der zu uns gehört. Dann haben wir hier unser hier unser Silo Komplex. Das ist das 800er und das OB 1000er NDS Silo. Wie gesagt, haben wir hier den großen Kuhstall für 80 Kühe. Das ist also Standard. Und dieser, der ist verbaut mit dem Fütterungsroboter von äh, ID Agro. Also hier, das ist definitiv einer der normalen Hustelle. Jetzt will ich gerade immer gucken, ob wir hier auch Ballen ab ver verwerten können. Das ist immer der Fra die Frage, die dann auftaucht, können hier Ballen verwendet werden. Das heißt, das werden wir jetzt gerade sehen. Genau, hier die Ballen, die gehen rein. Ja, hier, das geht schon weg. Hier, dann nehme ich an, dass die Lasche auch in Ballen verwendet wird. Dann schaue ich mal noch rein, ob drinnen auch Stroh, an, äh, Stroh angenommen wird in Ballen. Also es sieht so aus, als würde Stroh als Balle, nicht angenommen im Stahl drin für das Bett, das heißt hier muss das Stroh eingestreut werden. Schauen wir uns nochmal an, wenn wir zum Beispiel Heu als Balle haben. Ob das angenommen wird. Also hier muss definitiv das Stroh eingefügt werden als Balle. Aber das Heu, das geht als Balle, das, Stro die, das Stroh natürlich dann entsprechend nicht. Das muss also eingestreut werden. Oder es sei denn natürlich der Trigger in einem anderen Punkt. Aber ich glaube, das müsste am selben Punkt dann sein. Ja, also hier sehen wir klar, das Stroh wird als Balle nicht angenommen für, äh, für die Bebettung. Das heißt, das muss hier definitiv eingestreut werden. So. So viel zum großen Kuhstall hier. Dann haben wir hier einen zweiten Kuhstall. Das ist dieser hier. Der nimmt 45 Kühe auf. Also ein kleiner, etwas kleinerer Kuhstall. Machen wir hier auch den Test. Also hier gilt dasselbe für Stroh. Und Heu wird also angenommen. Also Heu wird angenommen auch hier, aber das Stroh nicht. Das heißt, es muss definitiv das Stroh auch hier eingestreut werden. Das ist also auf jeden Fall hier. Dann haben wir hier natürlich unser Güllen-Silo, das natürlich dann entsprechend gefüllt wird. Hier haben wir unseren Wassertrigger. Dann schauen wir uns mal hier in die Garagen dann rein, machen mal die Tore auf hier und schauen jetzt einmal hier in dieses rein, also wir haben hier drinnen stehen, haben wir den Fendt 515er Favorit, dann haben wir den 724er Vario hier stehen mit seinem Frontgewicht und wir haben den kleinen Huftraktor da stehen, das ist der 312er mit einem frontladeranbau die anderen beiden haben auch einen frontladeranbau das heißt hier ist schon mal vorgesorgt worden, dann haben wir in dieser Halle drin haben wir zwei ähm, Welger, wenn ich mich nicht irre, ja zwei Brandner ähm, Anhänger, die sind schon fest verkuppelt. Das ist schon mal cool. Dann haben wir hier einen ähm, Düngestreuer, Miststreuer drin. Das ist der Brandner, das ist der Miststreuer. Der gehört schon mal zum Farm Equipment dazu. Dann haben wir den kleinen Bredal für Kalk- oder Mineraldünger. Dann haben wir die große HD Navigator 4000er ähm, Düngerspritze oder Pflanzenschutzspritze. Wir haben einen Krampe Halfpipe hier stehen. Des Weiteren haben wir noch einen Fliegel ähm, Kipper hier stehen. Also hier haben wir schon insgesamt drei vier Hänger stehen. Also vier Kipper stehen in verschiedenen Ausführungen. Plus natürlich noch dem Miststreuer und den anderen Equipment. Dazu kommt natürlich auch noch haben wir hier den New Holland stehen, der, äh, das ist der CH 7.7 äh, und seinem Maisgebiss, also mais Machen wir hier mal auf. Dann kommen wir mal raus und da sehen wir, haben wir vier, äh, drei Fahrsilos, und zwar eine ziemlich große Fahrsilos hier. Dann gibt es hier noch eine zweite Halle, da schauen wir auch mal rein, was da drin ist. Uh, da ist einiges drin. Da haben wir ähm, ein Kuhn-Seiten- und ein kuhn front -Mähwerk. Dann haben wir hier einen Wender, der da steht. Dann haben wir eine Seemaschine. Ich glaube, das ist ein Einzelkorn. Dann haben wir einen Schwader, auch nochmal ein Wender. nee das ist was anderes. Das ist der... Ich glaube, das ist ein Striegel. Das schauen wir uns gleich in der Garage nochmal an. Dann haben wir den Amazone-Düngestreuer. Dann haben wir hier nochmal eine Saatmaschine, dann haben wir hier einen Rubber, einen Flug, nochmal eine Saatmaschine. Dann haben wir hier den Horsch Joker 4 CT, dann haben wir ein Mulcher da stehen. Also ihr seht, man hat hier ein ziemlich komplettes Equipment, was man hier hat zum Starten. Also wir haben noch einen Ballenwickler und die Ballenpresse natürlich auch noch. Das ist auf jeden Fall das, was schon mal standardmäßig mit zum Hof geht. Wir schauen uns jedes einzelne Gerät kurz im Detail danach an. Dann haben wir hier, wenn wir hier rauskommen, unsere Werkstatt. Das ist also mehr oder weniger unser Hof. Dann haben wir hier noch mehr Ge Equipment stehen, und zwar in diesem ähm, Schüttguthalle ähm, hier. Da haben wir einmal einen Frontlader stehen von Hauer. Dann haben wir den Fö Pöttinger Fahrroder da stehen, den Ladewagen dann haben wir hier einen Wender oder Schwader. Ne, das ist wahrscheinlich, das ist ein Schwader, das ist der große Schwader. Dann haben wir ein Güllefass hier stehen, das ist ja cool, natürlich. Also hier ein Güllefass zum Gülle ausbringen, das gehört auch schon zum Equipment. Das ist nicht selbstverständlich. Dann haben wir hier das Schneidewerk für natürlich für den New Holland. Und wir haben den Silocking hier stehen. Und zwar eben mit 22 Kubikmeter. Das ist natürlich sehr, sehr nützlich für das Anmischen der Mischration, wenn man nicht den großen Stall benutzt. Das heißt, hier muss das angemischt äh, werden. Es kann auch verwendet werden, um hier direkt Strohballen reinzumachen und damit das Stroh in die Stelle zu streuen. Da braucht man also nicht die, äh, die die Zerschneider, das kann man auch hier rein machen und dann kann man das Stroh so mit in die Stelle bringen. Dann haben wir hier unseren Tank. Das heißt, hier kann großer äh, kann Treibstoff gekauft werden, der dann eben dann benutzt wird, um die Fahrzeuge zu betanken. So, das ist, glaube ich, ähm, die komplette Hoftour gewesen. Schauen wir uns mal im Detail noch mal an. Genau, wir haben... Den großen Kuhstall mit der, äh, mit dem Futterroboter. Dann haben wir den normalen Kuhstall mit 45 Kühen. Haben hier den Hühnerstall äh, natürlich für die 360 Hühner. Und das ist im Prinzip das, was zu uns gehört. Schauen wir uns, ob es gemoddete Objekte gibt zum Bauen. Also von den Hallen her ist alles Standard. Da ist nichts extra hinzugekommen. Dann haben wir hier das Unio ähm, Silo. Das ist also gemoddet. Das ist hinzugefügt worden. Hat ein Volumen von 80 Millionen Liter. Das ist natürlich einiges, was da reinpasst. Dann ähm, haben wir hier nichts weiteres hinzuzusagen, hinzuzufügen. Dann haben wir bei den Containern haben wir auch nichts weiteres, was... Äh, gemordet, hinzugekommen ist. Ja, die fahren wir, dann haben wir das Haute Beleron, die Hofgarage, das ist das, was hier drin enthalten ist. Produktion gibt es nichts ähm, Customized, Verkaufstationen auch nicht, das ist alles Standard. Ja, wunderbar. Wunderbar, das ist auf jeden Fall mal schon unsere Startfarm, wenn wir hier starten, dann haben wir also einiges, was darauf hinweist, dass wir hier uns konzentrieren auf die ähm, Milchproduktion, also auf jeden Fall genügend Platz ist da, es sind glaube ich 125 für äh, ähm, insgesamt, einmal die 80 und die einmal die 45, ja wunderbar. Ich denke mal, dass wir uns mal kurz irgendein Fahrzeug holen, damit wir ein bisschen eine Stimmung von der Karte so also bekommen. Ich würde einfach mal sagen, wir kaufen uns ein kleineres Fahrzeug, dass wir am, ein bisschen eine Rundumsicht haben. Das heißt, ich würde wahrscheinlich jetzt mal den hier kaufen. So, wir machen nicht eine komplette Rundfahrt hier, weil das jetzt einfach zu groß ist. Wir fahren einfach mal so ein bisschen in diese Gegend hoch da, damit wir ein bisschen mal einen Überblick haben, wo zum Beispiel der Händler ist, wo die ähm, Hauptproduktionsstätten äh, drin sind oder also gebaut, aufgebaut sind. Also hier jedenfalls einiges an Equ Equipment dabei. Also man kann nicht sagen, dass hier einem etwas fehlt an Equipment. Wir gehen es nachher trotzdem noch mal durch. Wir können das eigentlich vorher machen, bevor wir losfahren. Schauen wir uns mal die Garage an. Also wie gesagt, haben wir die zwei kleinen Trecker. Das ist also den 312er, der 515er. Dann haben wir den großen, den mittelgroßen Traktor. Das ist der 724er. Sind alle brandneu. Dann haben wir den New Holland, den CH 7.70 stehen. Das haben wir auch gesehen. Autos haben wir natürlich den Pickup. Denn Mahindra, der kommt natürlich jetzt zum Zuge. Und bei den Hängen haben wir die zwei äh, Brandner stehen mit jeweils 18,5 Kubikmeter. Dann haben wir den Halfpipe von Krampe hier stehen mit 12,5 äh, 12,1 Kubikmeter. Dann, dann haben wir hier den Fliegel stehen gehabt. Also mit 40 Kubikmeter. Also da geht es schon in die obere Klasse rein. Des Dann haben wir gesagt, das Schneidewerk für die normale Aussaat, für das normale Getreide. Dann haben wir hier das capello schneidwerk für mais und sonnenblumen dann haben wir einen mulcher wir haben einen pflug von den dreieinhalb metern wir haben einen grubber mit 5 meter also nicht immer der standard 3 meter dann haben wir eine Scheibenecke hier ähm, natürlich vier meter breit eine Kreiselecke auch mit vier metern seetechnik auch mit vier meter den venta Und dann haben wir den Kuhn mit 6 Meter ähm, Seebreite und Arbeitsbreite, indem wir hier für die Einzelkorn. Dann, wie gesehen, den Navigator 4000. Der steht bereit, um eben ähm, flüssig, Flüssigdünger oder Pflanzenschutz auszubringen. Dann haben wir den Amazon 105, den haben wir auch gesehen gehabt. Der ist natürlich ähm, hier auch dabei. Dann haben wir den Amazone TACZ 3200. Das ist ein Gülle, äh, das ja genau, nee, das ist ein Düngerstreuer. Nimmt also kein Kalk an. Dann haben wir den Miststreuer, den haben wir auch gesehen. Güllefass haben wir auch gesehen. Dann haben wir, wie gesagt, ein Striegel, das ist das, was ich, wo ich nicht ganz sicher war. Das ist also hier dieser Striegel, den auch zu unserem start gehört. Bei der Grünlandpflege haben wir in den GK 300 M1 Full Edition, eine Saatmaschine äh, und Striegel, also Wiesenwalze und Striegel. Und mit der man auch gleichzeitig eben Gras, ähm, Ölsaat oder Raps ansehen kann. Bei der Mähtechnik haben wir eben, wie gesagt, das Seitenmähwerk und das Frontmehwerk von Kuhn. Wenn da haben wir einen, den Schwader haben wir den Großen, den 9,7 Metern von Krone natürlich. Dann haben wir den Ladewagen, den Faro 4010, den haben wir auch hoch angesehen gehabt. Dann kommt die Ballenpresse für Rundballen in der Größe von festen 125 cm. Hier kann also nichts verändert werden. Wir haben einen Ballenwickler, der natürlich auch für die Rundbadeln geeignet ist. Des Weiteren haben wir den Silo King, also das ist hier definitiv gedacht, eben für die Tierfütterung hier, das ist klar. Dann haben wir einen Frontlader, der aber auf alle drei Trecker passt, weil die vorbereitet sind. Dann haben wir eine Schaufel für den Frontlader. Wir haben einmal hier das Schneidewerkswagen. Dann haben wir einmal hier den Schneidewerkswagen und haben zwei Gewichte. Einmal von Akku und einmal von Teen Winkel. Das ist das Starting Equipment. Also ziemlich gut ausgerüstet, für das man im Prinzip loslegen kann. Also man muss da nicht wirklich sehr viel nachkaufen. Ist eigentlich alles ziemlich ähm, ja, gut vorbereitet. Hier haben wir die ähm, nicht die Biogasanlage, aber das Heizwerk, okay, also der Mahindra mag die schnellen Geschwindigkeiten nicht unbedingt, vor allem nicht wenn man die Ria-Mods drin hat also hier muss man ein bisschen vorsichtiger fahren, auf jeden Fall die Straßenführung hier ist mir noch bekannt also die ist ziemlich äh, gleich geblieben äh, links hier haben wir natürlich eines der Felder und dann geht es hier natürlich entsprechend hier rüber und wenn ich mich nicht erinnere, kommt jetzt dann eine Senke dass wir auch sehen können, dass die Karte nicht komplett flach ist. Also hier scheint alles flach zu sein bis anhin. Also die Stimmung hier stimmt. Es ist sehr frühlingshaft gerade. Es ist zwar August, aber ich habe eben das Gefühl, im Frühling unterwegs zu sein. Okay, da hier kommt in dem Falle diese Senke nicht. Die wäre jetzt hier gewesen, also auf der 19er Version war hier eine große... Ah, ne, da kommt sie. Ja. Schau mal. Da ist die Senke. Und hier zurück hochzukommen mit ähm, vollen Maschinen, oder so das wird nicht einfach sein. Dann fahren wir hier weiter. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich die Ausfahrt verpasst. Dann machen wir hier mal eine, eine Wende. Fahren wir da mal auf die rechte Seite rein wo mir jetzt das hinführt ob das mich ich dahin führt wo ich auch hin möchte und nämlich zum shop das ist hier eine privatstraße ideal für eben eine gegenfahrtstraße einzurichten auf autodrive wenn man hier das nutzen möchte so und dann gehen wir mal das ist hat sich ziemlich unverändert also eigentlich ziemlich gleich geblieben auch hier diese Kürze, dass man hier durchfahren kann, dann ist das natürlich ideal. Also ich müsste mich da nicht groß an etwas Neues gewöhnen, weil ich kenne die Straßenführung noch ziemlich gut. Hier auf der rechten Seite haben wir den Händler, den schauen wir jetzt uns im Detail ein bisschen genauer an. Hier kommen wir dann eben in diesen Dorfbereich, wo man ein bisschen die Produktionsstätten und so weiter findet. Also alles hier haben wir den Händler, einmal die Werkstatt, und hier haben wir natürlich dann auch entsprechend, wie gesagt, der Händler, wo wir unsere Gerätschaften, falls wir nicht die die Store Delivery Mod installiert haben, wird das Gerät da gesponnen. So, also auf jeden Fall. Stimmen diese Häuser für mich nach Niedersachsen? Also es kommt wirklich sehr so rüber, als es wirklich stimmig ist hier. Okay, er mag es einfach nicht, wenn man zu schnell wieder nach der Kurve beschleunigt. Ist egal, es ist nur eine, ein Rundgang hier. Dann haben wir hier drüben eine Halle stehen. Was könnte da drin sein? Das werden wir natürlich jetzt mal versuchen herauszufinden, was hier drin ist. Okay. Okay, hier ist auch eine Halle, die man nutzen könnte. Da hat man sogar den Zugriff dazu. Und hier ist so der ein bisschen mehr urbane Bereich, also hier haben wir verschiedene Sachen rumstehen, das ist das, was wir angesprochen hatten. Da gibt es eben, glaube ich, die ähm, Getreidemühle, das schauen wir uns gleich nochmal an. Die Molkerei, die Schreinerei, die Getreidemühle, den Getreidemarkt und eine Kalkstation. Verkehr gibt es hier auch. Das ist hier unschwer zu erkennen. Mal hier rein. Ach, das ist wahrscheinlich hier die Kalkstation. Ne, das ist die Getreidemühle. Ich gehe mal gucken, ob die Kalkstation steht. Das ist, glaube ich, hier diese Kalkstation. Also die Icons hier, die so hoch in der Luft schweben, ich weiß nicht, ob das A so gewählt ist oder ob das ähm, ein Fehler ist. Also hier kamen hier auch Kalkladen. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt hier weiter hier. Okay. Wie gesagt, hier drüben die Getreidemühle, da kommt der Verkehr, tut mir leid, Senior. Also diese Blockbauten hier, die sind auch für mich passend, also es stimmt überein. Dann haben wir hier eine der Hofflächen, glaube ich, das schauen wir gleich mal an. Gehört zum öffentlichen Grund, der, über, der mit 300 Millionen und so weiter gekauft werden könnte. Auch hier alles schön stimmig. Passt. Wir fahren jetzt mal gegen Süden. Wir fahren nicht die ganze Karte ab, ist einfach zu viel. Hier ist Mordorf. Hier gibt es auch wieder Kaufpunkt, das ist wahrscheinlich auch wieder Kalk. Wenn ich denn fahren könnte, wäre das etwas einfacher. Machen wir hier zurück. Also ihr seht, es ging definitiv zu weit hier eine komplette Rundfahrt zu machen. Nochmal in die Lüfte hier, damit wir es noch mal ein bisschen von oben sehen können. Also verschiedene Produktionsstellen und ihr könnt auch sehen. Also, wenn ich jetzt einfach geradeaus fliege hier, das könnt ihr auch sehen. Hier gibt es Erhebungen. Also natürlich, sind das nicht sehr hohe große Erhebungen. wir sind ja auch im großen Teilen flach in Niedersachsen. Warum spricht mich diese Niedersachsen-Karte so an? Es ist ja, es widerspiegelt so ein bisschen das Terrain. Und es löst bei mir auch ein bisschen Heimweh aus. Ne? Also ich bin ja, bevor ich jetzt hier in Spanien gelandet bin, habe ich ja in Niedersachsen gelebt. Und ähm, ja, habe mir sehr gut gefallen da. Also diese schöne, schöne Gegend hier. Ihr könnt also sehen, es ist hier, sind wir auf einem quasi höher, höheren Plateau oben. Äh, was wir hier natürlich wieder verlassen. Dann geht wieder runter in dieses flächere Gefilde. Ähm, auch die Map-Border ist ziemlich schön gemacht. Also man erkennt zwar, dass es nicht auf derselben Ebene ist, aber es ist nicht so aufdringlich oder so in ähm, ja. Ihr könnt auch sehen, dass die Feldformen zum Teil rund rundlich sind. Also es gibt hier nicht nur die quadratisch praktisch gut Felder, sondern es gibt hier, wie ihr sehen könnt, auch ähm, no normale Felder, die in der Natur oder in der Landschaft eingebettet sind. Wir fliegen mal zu einer dieser Hofflächen, die da ist. Wir können im Prinzip erstmal nur eine oder so zeigen, weil es ist halt alles sehr repetitiv. Also das ist zum Beispiel eine dieser Hofflächen, die genutzt werden kann. Also man kann direkt neben einer Biogasanlage hier einen Hof aufbauen. Ich nehme mal an, das ist auch eine. Ne, das ist ein ähm, Ackerfeld. Ja, das sind also diese Elemente hier. Also, ich würde sagen, wir lassen es hier sein. Ich mache noch kurz ein, eine Zusammenfassung, was ich darüber denke. Also die Karte stimmt für mich, mir gefällt es. Es ist schön, die Stimmigkeit also von, der, von der Stimmung her ist, ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht äh, extremst detailliert, aber auf jeden Fall reicht es hier. Wir haben hier eine größere Waldfläche. Ähm, es reicht auf jeden Fall eine Stimmigkeit zu vermitteln. Also schön, dass die Felder nicht nur quadratisch sind schön dass es auch ein Höhenprofil gibt hier dass man eben auch ähm, hoch und runter fahren kann ähm, die karte ist absolut ideal und wahrscheinlich auch wirklich darauf ausgerichtet ein multiplayer zu spielen ähm, was sagt ihr zu der karte gefällt euch diese karte werdet ihr die karte eine chance geben werdet ihr die anzocken bitte teilt uns mit oder teilt mir mit was ihr darüber denkt wir sind gerade dabei, in, in unserem Community ähm, Chat herauszufinden, ob ein Interesse vorliegt, diese Karte zu spielen auf ein längerfristiges Projekt, wo die Seasons und die Zeiten nicht angehalten wird, angehalten wird wenn, die, wenn niemand auf dem Server ist, sondern einfach erst weiterläuft, vielleicht dann eben ein bisschen langfristiger mit sieben Tagen pro Season pro Monat damit jeder Zeit hat, da entsprechend die Arbeiten zu machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt genügend Verträge, es gibt genügend Felder, da gibt es jede Menge Sachen zu tun und daher würde es hier einem sicher nicht langweilig werden. Das war die Tour über die Map. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs äh, Dabeisein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch den Daumen nach oben da. Falls nein, dann bitte kommentiert doch im Kommentarfeld, warum, was euch nicht gefallen hat, was ich vergessen habe, was ich außen vor gelassen habe. Dann würde ich das natürlich gerne wissen und ent entsprechend nachreichen, falls notwendig. Ähm ja, ich hoffe, ihr habt dann einen schönen Samt Samstag, ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Bis denn. Danke, tschüss und hasta luego.